Heute möchte ich gerne meine Puma Outfit vorstellen. Ich fange an mit der Puma Woven Half Zip. Diese fit Collection ist perfekt für mein tägliches Training. Die Bewegungsfreiheit ist exakt was ich benötigte. Und jetzt zeige ich dir meine Puma FIT-SST. Das wie die ganze Kollektion mit der 3 technologie in der Ultra-Breathe Mesh ausgestattet ist. Jetzt zeige ich meine Train Fit Woven 7 Inch Short von Puma. Dieser ergonomische Schnitt gibt mir die Bewegungsfreiheit für meine Trainings. Und hier die Powerframe Schuhe, gemacht mit der Fußballtechnologie. Diese Fußballtechnologie brauche ich jetzt auch in meiner Fitness. Und das ist perfekt für viele Übungen.